Ich falls du es nicht wusstest, hat er nur den Rummelsheilorden orden besitzt, kannst du die Richterfunktion verwenden. Hey, was? Wenn du im Menü der Boxen den Plus-Knopf drückst, kannst du das angeborene Potenzial eines Pokémon überprüfen. What? Also so eine Hidden Ability, oder was ist damit gemeint? Ich hoffe, dass es damit weiterhelfen konnte. Ähm, okay, wir kommen zurück zu Pokémon Scarlet, wo wir wieder nach ein paar Legis suchen. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeuten sollte, aber vielleicht weiß einer von euch, was das heißt. Ähm, genau, in der letzten Folge haben wir zwei Legis gefangen und heute machen wir weiter. Also sehen wir uns direkt bei dem ersten Pfahl jetzt wieder. Okay, fangen wir mit dem ersten Pfahl an. Der befindet sich hier im Schneegebiet. Macht hier ab diesem Punkt einfach einen Leap of Faith. Und hier unten in diesem Areal solltet ihr dann das finden. Da vorne ist es. Und die Dinger sind irgendwie auch gelb, oder? So, so, so gräulich-gelb oder so. Naja. Davon gibt es natürlich wieder auch acht. Und ich natürlich euch, was das nächste ist. Für den nächsten Fall fliegt ihr einfach hier zur Insel vom Kal-irgendwas-See, jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Genau, Caldero See Und wenn ihr einmal schon gewesen seid auf dieser Insel, wird ihr eigentlich schon sofort dieses Ding entdecken, weil ich habe es tatsächlich entdeckt. Aber weil ich sogar schon wusste, dass das wahrscheinlich für sowas wie ein sein wird habe ich es noch nicht berührt, denn ich wollte alles in eine Folge machen und diese Folge, die ist jetzt. So, ich muss nur kurz gucken, wo das ist. Ich meine, es wäre auf dieser Seite. Weiß ich war da eigentlich schon richtig. Ach Achso, wahrscheinlich muss ich einfach nur ein bisschen weiter nach vorne. Genau, da ist es. Eins von den Dingern hier in der Nähe habe ich schon gefunden. Ich glaube, es war das hier. Ja, irgendwie ist das Ding auch gelb. Hm. Na gut. Dann sind sie halt gelb. Nochmal. Vielleicht in den nächsten... Nochmal? So liderhaft? Whatever. Wenn ihr von da jetzt einfach abspringt und einfach zur nächsten Insel fliegt, werdet ihr hier direkt in den nächsten Pfahl finden. Ich weiß nicht, ob es die Insel hier ist oder die nächste. Oh, hier ist eine Münze. Ich glaube... Oh. also doch, es war die Insel. Hier. Hier ist es. Äh... Uh, stuck door, stuck. Okay, passt auf, dass ihr euch nicht rumglitscht. Wir wollen ja uns nicht soft Pass Passt auf jeden Fall auf euch. Slippery uh, floor. <lacht> genau. Der nächste könnte ein bisschen länger dauern. Hier in der Wüste, wenn ihr einfach zum Beispiel hier hinfliegt und einfach hier hochlatscht, hier gibt es ein großes Areal zusammen mit ganz vielen Geistern auch. Und wenn ihr hier hoch geht dann werdet ihr etwas besonderes entdecken und damit meine ich jetzt nicht den Regen sondern man kann hier runterfallen und kommt dann in eine große area wo alles abgestützt ist und dort vorne seht ihr auch schon den Pfahl also das ist wirklich nicht schwer zu entdecken es ist nur ein neuer Ort wo wir noch selber noch nie waren weil wir hier noch nie hin mussten deshalb waren wir ja noch nie hier ist noch ein Geerspens falls es einen interessiert noch ein paar tms vms whatever und ja damit haben wir schon mal die hälfte der acht Fehler für dieses pokémon geht doch eigentlich ziemlich einfach oder irgendwo dort vorne war ja der Fall, ne er geht einfach geradeaus weiter und hier unten auf dem boden mal auf der karte hier unten auf dem boden findet ihr direkt schon das nächste also überhaupt nicht schwer Richtig easy, gechillt. Hier ist noch eine Vm-Hitzewelle. Da ist noch so ein Raid, die ich ab und zu mal mache Für ein paar Drops. Und ja. Zum nächsten Fall kommen ist tatsächlich etwas schwierig. Fliegt am besten hier zur Montanata. Geht ein bisschen weiter. Ihr seid jetzt ungefähr hier wahrscheinlich. Da wo ich zumindest gerade bei diesen ein paar... Ähm, ja, ich sag mal so ein paar Brücken. Und ihr seht vielleicht dort hinten schon eine eine Höhle und dort vorne in der Höhle oder nach der Höhle sollte irgendwo der nächste Pfahl sein. Ich schalte noch mal rein, weil der Weg vielleicht ein bisschen komisch ist, aber am besten ist genauso machen wie ich. Ich glaube das ist am einfachsten erklärt. Da kommt ihr auch wie die meisten anderen Orte nur hoch, wenn ihr einfach nur so hochklettert. Hier ist noch eine TM. Oder VM, was auch immer. Und ich glaube, direkt hier hinten müsste es dann schon sein. Vielleicht kann man auch von der anderen Seite hin, das kann auch gut sein. Aber ich glaube, so wie ich es gezeigt habe, ist wahrscheinlich der einfachste Weg. So, jetzt suchen wir gemeinsam. Weil ich selber gerade eigentlich nicht weiß. Ich meine aber. Uh, läuft meine aber es wäre hier, sonst äh, meine ich noch Cut und such noch mal. Oh! Ich glaube ich habe es gefunden. Ihr müsst hier hochklettern. Und dann kommt ihr hier endlich dran. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste von denen. Zumindest von den, uh, von diesem Legi. So, jetzt habe ich es. Einmal ansprechen, dann seid ihr für eine kurze Zeit standhaft. Egal ob ihr danach runterfällt oder nicht. Und ja. Seid ihr hier ungefähr bei mir an der Stelle, neben dem See und beim Schreien der unreinen Erde, fliegt ihr ein bisschen hier entlang. Dort vorne seht ihr auch schon diese ganzen Mauern. Wenn ihr die seht, seid ihr schon am richtigen Ort und Fleck. Dann müsst ihr nur noch dort den Berg erklimmen. Ich wollte euch nur von außen mal zeigen, wie das aussieht. Deshalb habe ich von da hinten schon angefangen. So, Und dann müsst ihr hier irgendwo hier oben... Soweit ich weiß, ah ja, da genau, das nächste Ding sein, also wirklich nicht schwer. Am einfachsten ist es halt, wenn man die ganzen Legis später macht, wenn man klettern kann. Wenn man klettern kann, kannst du wirklich alles machen. So ziemlich. Seht ihr da vorne den Strahl? Ungefähr an der Stelle ist tatsächlich der letzte der acht Fehler für dieses Legi. Da fliegen wir einfach mal kurz hin Und hier ist es auch schon Das ist nicht der Strahl, ich glaube, der Strahl ist hier irgendwo unten, genau da drunter ist der Strahl Ja, was ein Zufall, dass es bei mir direkt daneben ist Und jetzt wo wir alle rausgezogen haben, stellen wir uns im Legi Luh. Aus Richtung des Schreins ertönt ein seltsamer Ruf Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg so, und hier der Schrein der unreinen Erde ist das nächste. Irgendwo hier links bei mir müsste es sein. Vielleicht hier oben? Hier oben könnte es sein. Maybe. Hallöchen. Habt ihr zufällig das Tor? Oh, das Tor ist unter mir. Oh. Ich dachte, ich müsste den Berg dafür erklimmen. Ah nee, müssen wir nicht. Wir müssen hier einfach nur entlang. Einfach nur hier den Weg entlang. Und dann findet ihr hier schon das nächste Siegel. Am besten vorher abspeichern, Leute. Denkt dran. Ja, ich habe mein Team ein bisschen gelevelt, aber auch nicht viel. Und let's go. Wir berühren das Siegel, denn es macht komische Geräusche. Als würde da gleich ein legendäres Pokémon hervorspringen. rata rumpel, rumpel. Rums. Und es ist... Es ist ein Katapult. Lu ich mag das Ding, aber weil es einfach ein Katapult ist. Das ist so eine dumme Idee, dass es gleich wieder super ist. Dinglu heißt das Ding. Lou, okay. Interessanter Name auf jeden Fall. Es könnte Gestein unlicht sein, weil alle waren bisher unlicht. Ich würde ja raten Gestein unlicht. Aber alle können verderben, das ist irgendwie deren Signature-Attacke, die, die, die sich teilen. I don't know. Lass mal schauen, ob das effektiv ist. Ja. Also Gestein ist es wahrscheinlich richtig. Vielleicht ist es auch Stahl, Na ja, obwohl. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm. Hm. Aktarknabe könnte ich probieren. Ich weiß, wenn es Gestein ist, kann du wahrscheinlich die Gesteinsattacke und Bellyboy ist so anfällig gegen, aber. Egal. Da ist jetzt ein Akku da rein und ja, maybe. Wird das die Hälfte seiner Leben wegmachen. Außer ich sterbe jetzt instant. Wegen Volltreffer oder so ein Blödsinn. Ne, jetzt zum Glück nicht. Da kann er gar nicht. Das ist verderben. Verderben ist super Zahn. So, bam. Okay, das ist noch viel weniger als gewollt. Und ja, ich bin da. Das war nicht sehr effektiv und hat so wenig Damage gemacht. What? Hä, bei ist doch ja Typ Elektro ist okay. Äh... Ja, komm, einmal mache ich noch tatsächlich. Falls ich es überleben sollte, würde ich auch einmal gerne angreifen. Ne, okay, ich überlebe es nicht mehr. Hm. Oh, wegen Böllen. Ja, das ist gut, das ist gut. Dann habe ich ja genau das gehabt bekommen, was ich wollte. Okay. Ähm ähm, Dann überlegen, ich schätze, ich könnte super fürs erste Reintun. Ähm, ja, Hyperbälle for the win. Das ist ziemlich das Beste, was ich habe. So generell. Ich meine, ja, weiß dabei existieren, aber für so ein random Legi, wenn es shiny wäre, ne, dann würde ich es auf jeden Fall einsetzen, aber so weiß ich nicht. Oh, oh, slagged. Oh, das muss heißen, dass es drin ist. Yeah. Stimmt nicht, ich habe auch nur so gesagt, aber trotzdem, yeah. Und damit haben wir Dinglu. Unheils-Pokémon. Ja, es ist Unlicht. Unlicht-Boden? Es ist nicht Gestein, es ist Boden. Oh. What? Okay. Die Angst, die in ein Gefäß für uralte Rituale gegossen wurde, hüllte sich in Stein und Erde, wo es diesen Pokémon... Also das Ding hat Angst, würdest du mir sagen. Das Ding besteht aus die der Angst der Menschen oder so, oder von anderen Lebewesen, ja, okay, keine Ahnung. Ähm, holen wir uns das letzte der vier Galopper. Teleportiert euch hier bei Fermanza City am besten direkt zum Leuchtturm. Ups. Fährt dann mit Corridor oder Miralda je nachdem den Berg hier hinauf und dann solltet ihr eigentlich schon irgendwo hier in der Nähe hier oben auf diesem Berg den ersten Pfahl finden können Daumen ist er und diesmal ist er blau neben einer Vm oder tm oder whatever tm glaube ich sind es ja doch, sie sind Tms VMs waren die, die auf der Umwelt was gemacht haben das waren Tms Okay, whatever das erste hier oben auf diesem Berg in der Nähe von diesen Pokémon-Centern findet ihr hinter diesem Baum einem der Fehler, den ihr hinterher ziehen könnt. Was ist das wohl für Boomer wo sein wird? Hellblau. Hm. An den nächsten Fall zu kommen ist ein bisschen schwierig. Deshalb tippt euch am besten zur Mescloris-Passage. Und sobald ihr geradeaus, jetzt glaube ich, die Höhle einfach nur, sobald ihr geradeaus einfach nur durch die Höhle hindurch spaziert. Wollen wir nun versuchen, hier irgendwie drauf zu klettern? Auf diesen Berg. Von der Seite ist es nämlich einfacher als von der anderen Seite, aber hierhin kann man sich nicht tippen. Deshalb gehen wir dort entlang. So. Und der Pfahl ist hier an diesem einen grünen Fleck. Der existiert nur für den Pfahl. Deshalb positionieren wir uns ein bisschen richtiger hin und klettern so lange, bis wir angekommen sind. Der sollte... Oh, der ist schon da. Wir sind schon... da. Hier ist er. Und da hinten ist auch noch eine Münze. Falls die euch interessieren. Da brauchen wir ja sehr viele von. Vielleicht mache ich das ja. Maybe. Ich überlege es mir noch. Um bei den nächsten hier zu kommen, ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, aber eigentlich ganz simpel. Und zwar teleportiert ihr euch zu einer bestimmten Stadt hier im Schneegebiet. Moment, ich zeige es euch. Ihr teleportiert euch am besten hierhin. Von da habe ich zumindest gemacht. Ihr könnt auch, wenn ihr hier irgendwo noch was findet zum TPN, macht es am besten von dort. Und dann wollt ihr hier ins Grüne runterfliegen. So. Und hier beim Grünen wollen wir erstmal eine scharfe Runde nach rechts drehen. Und uns hier ein wenig umschauen. Und sieh mal einer an. Da befindet sich der nächste Pfahl. Ich kann ihn zumindest noch nicht interpretieren. Vielleicht könnt ihr das ja schon. Vielleicht habt ihr euch ja mehr umgeschaut als ich. Aber ansonsten macht es einfach so wie ich es getan habe. Beim nächsten tippt euch am besten hier zu nördliche Zone 1 und klettert hier den Berg hinauf. Denn hier oben auf diesem Berg, wenn es nicht regnen würde jetzt wie im Buff to Wild, du kannst dich rutschen. Du kannst Sobald du hier hochkletterst, findest du hier eine Münze tatsächlich und einen weiteren Pfahl. Lal. Den ziehen wir jetzt raus. Mickey Maus. Und dann geht's sofort weiter. Das macht mich heiter. Den heiterer. Gebt euch zur nördlichen Zone 2. Oder auch für mich bekannt, der Ort, wo ich mein erstes Shiny in diesem Spiel gefunden habe. Und springt am besten einfach mal. Willkürlich hier diesen random Berg hinauf. Und dann werdet ihr sofort einfach so einen Pfahl entdecken. Ja, cool, oder? Auf jeden Fall. Super cool. Das ist echt mega easy, wenn man klettern kann, überall hinzukommen. Ja. Finde ich mehr viele. Bisschen kompliziert, aber hier in der Nähe vom Schrein der finsteren Flamme... Am besten kann man sich das merken bei diesem Stein und hier bei diesem Wald. Hier gibt es eine TM. Aber noch viel wichtiger ist, wenn man hier abspringt, findet ihr hier unten den nächsten Pfahl. Und zugleich auch noch eine weitere TM hier oben. Und ich höre schon wieder eine Münze. Münzen sind immer an den besonderen Orten. Merkt euch das. Ganz oben auf der Spitze, direkt über dem Tor, zumindest auf dem Berg über dem Tor, findet ihr hier den letzten Pfahl. da haben wir jetzt alle Pfahle gezogen und schnappen uns jetzt das letzte der vier Legis. Juhu! Aus der Richtung des Scheins erscheint ein. Seltsamer Laut. Ich glaube, der ist hier ganz unten. da weiß ich jetzt selber nicht, wo der ist. Ah ne, ich sehe es auf der Map. Ah, der ist mitten auf dem Berg. Also der ist so mittendrin. Da gibt es so ein Grasfeld. Das sehe ich jetzt. jetzt. Vielleicht sehe ich das jetzt auch auf der Map. Das äh, muss ich jetzt erstmal suchen. Ich glaube, es ist... Oh, hier ist es. Hier ist es wahrscheinlich, oder? Weil hier ist alles grün und so. Hm. Entweder ich bin zu weit oben, oder zu weit unten. Ich glaube... Ah! Schaut mal! wenn man! Nein! Nein! Ah verdammt! Lass euch hier nicht wegschwimmen! Ah nee, hier ist es auch nicht. Ich habe ein bisschen eine TM. Sehr gut versteckte TM. Ich hoffe, dass das was gut ist. Naja, Kaskade. Passt aber. Das ist jetzt nicht das, was ich gewollt habe. Okay. Ähm, Ich suche noch mal ein bisschen, ich finde es gerade wirklich nicht. Okay, es ist doch so, wie ich gedacht habe. Und zwar hier da bei einem Wasserfall, wo wir auch Kaskade gerade bekommen haben. Wo ja auch einfach ein fliegendes und nun tauchendes Zubiris liegt. <lacht> ähm, ich hoffe, du kriegst du unten Luft, Kleiner. Ciao. Findet ihr hier eine ganz kleine Höhle mit zwei weiteren Zubiris. Und noch viel wichtiger, dem Tor zum das Tor zum Legi. Whatever. Ich kann nicht mehr reden. Komm. Bringen wir es hinter uns. Bitte greif mich nicht. Ah, oh, nein! Scheinbar bekommen wir nochmal großes Kino. Für das letzte Ding. Aber was wird dann nun rauskommen? Aus diesem hellblauen Siegel. Ratter, ratter. Rumpel, rumpel. Und natürlich Rums. Es ist... ein Feuerfisch. Juhu! Yo, Das wäre richtig cool, wenn das Typ Feuer-Wasser wäre. Aber es ist wahrscheinlich wieder Unlicht, weil alle bisher Unlicht waren. Also ich würde sagen, Unlicht-Wasser oder Unlicht-Feuer. Das ist meine Prediction. Weil die alle bisher so waren. Mal gucken, ob es effektiv ist. Okay, es ist... Uh, uh, verdammt. Okay, es ist Typ Feuer. Wo ist ein Fisch? Na gut. Na gut. Ähm, dann setze ich doch direkt mal mein Takokro ein, weil dann kann das Ding mir nicht viel Damage machen. Und ich habe den Flopball vergessen. Juhu! Yippie! War ja klar, oder? Und genau jetzt springt es in die Luft, wo ich den Ball nicht werfen kann. Ah. Da muss ich wohl einen Trank verschwenden. Damit ich... Oh, ich Aber kann, ich kann durch die Wand schauen, Leute. So, damit ich die Runde hier fortführen kann. Und das Ding heißt Juju. Und ganz ehrlich, das war vorher, als ich die jetzt alle ersten Mal gesehen habe, die vier. War das Ding mein Liebling. Aber... Oh, ich muss wieder ein Item einsetzen. Das ist echt dumm mit der Attacke. Aber jetzt hält es mich zumindest ähm aber das artwork von dem baujan glaube ich hieß das von dieser von diesem eis pokémon das war halt so schlecht da konntest du gar nicht erkennen dass das eis pokémon überhaupt ist weil die farben so blass waren ja, es gab nämlich schon so ein altes artwork von, äh, von irgendeinem heft magazin in japan und aber als ich dann jetzt äh, in game gesehen habe wo es typ eis war da, da fand ich das design wirklich richtig cool und ich glaube ich mag baujan ich glaube, ich mag es am meisten. Zweiter am meisten den Fisch. Dann wahrscheinlich Katap Katapult, weil ich es einfach lustig finde. Und zu guter Letzt. Last but not least die Schnecke. Aber was ist so eure euer Rating von den vier Legis? Lasst es mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Und fanden Sie das jetzt eigentlich schwer mit den Fehlen? Ich meine. Ohne Guide? Ja. Mit Guide? Nein. Das ist so. Pff. Das, was ich sagen würde dazu. Also, ich fand es halt mit dem Guide nicht schwer. Und ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen helfen. Auch wenn ich kein guter Guide war. <lacht> äh. Ja. Das Ding killt mich noch. Imagine. Ähm. Aber würdet ihr denken, bei so einem Fisch, dass das ein Legi ist? Ich weiß ja nicht. sie ist einfach nur so ein. Feuerfisch mit so großen Whirly Eyes oder so Ich mach das Design einfach von dem Fisch. Das sieht echt cool aus einfach Das sieht echt cool aus Vor allem diesen Cartoon-Look Hat auch richtig was Finde ich Ja, nicht angreifen, nicht aus Versehen ah, spam weil ich das gewohnt bin zu tun Na komm, bleib Jetzt drin Perfekt Jojo. Wunderbar. Unlicht Feuer? Ja. Yep. Alle sind hier Unlicht. Es kontrolliert Flammen von 3000 Grad Celsius. Mious schwimmt es durch das Meer aus Lava. Das ist durch Schmelzen von Gestein und Kies erzeugt. Also das Ding baut sich durch äh, Vulkane und schwimmt da einfach und lebt da. Wie jetzt ist ein ganzes was Pokémon. Krank. Das waren alle vier Legis. Und jetzt bekommt ihr noch von mir. Oh, lass mich in Ruhe. Jetzt seht ihr noch ein paar Bonusclips. Viel Spaß. Jo Leute, nach 20 Minuten Rumsuchen mit einem Sandwich finde ich hier ein Shiny. <lacht> ich wollte irgendein Shiny mal finden und ich habe die Kriechflügel gefunden. Das ist vergoldet und äh ja, das fangen wir jetzt. Ich kann nicht glauben, wie einfach das war. Das ist irgendwie... Das Oh, Superwolf. Superwurf. Ja, perfekt. Das ist irgendwie das 30. Kriegflügel, was ich hier gefunden habe. Und das ist schon Shiny. Also... Wow. Ich meine, es hat ewig genau die Zutaten zu finden, aber... Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wow. Vielleicht hatte ich ja noch eins. Shiny! Shiny! Shiny! Guck, Shiny! Guck, hast du gesehen? Hast du den Effekt gesehen? Guck, das ist das andere! Guck, das andere! Guck, das neben dabei! Guck, guck, das ist ein Shiny! Ich... siehst du, wie einfach das ist, irgendwie. Ich hab... no effort! Für die Leute, die sich fragen, wie ich so schnell zwei Shinies finden konnte, ich will zwar eigentlich noch ein detailreicheres Video machen, aber ich werde es ganz kurz ein bisschen erklären. Und zwar das erste, was ihr machen müsst, ist äh, Picknick starten und beim Picknick könnt ihr dann ähm, ein Sandwich machen. Und ihr braucht bestimmte Zutaten, um ein perfektes Sandwich zu machen, was sowohl die äh, Spawnrate von einem bestimmten Typen erhöht und gleichzeitig die Spawnrate von Shinies erhöht, ja. und Ihr braucht auf jeden Fall diese Herb Mystikas. Die kriegt ihr nur in äh, 5, 5 und 6 Star Raids. Und äh, ich packe mal eine Liste rein, welche Pokémon ihr dafür besiegen könnt für diese Star Raids. Und ich packe mal rein, was denn so die Rezepte sind. Das sind alles nicht von mir, die habe ich alle geklaut. Aber ich zeige euch mal, damit ihr auch ein bisschen schlauer werdet. Ich habe ein bisschen gesucht nach den Digga, deshalb hier. Here you go. Äh, ich werde wahrscheinlich noch auf... Twitch.force that we zusammen. ein bisschen streamen und ein bisschen ähm, Shiny handen. allgemein noch off-screen ein bisschen shiny handen Und äh, ich war, ich weiß, die Folge ist ein bisschen kurz, aber ich versuche irgendwie äh, ein bisschen länger zu machen. Ich. Keine Ahnung, ich wollte eigentlich noch. Ach, ach, keine Ahnung. Ich, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich machen wir als nächstes mal Rematches. Ich werde trotzdem weiterhin ab und zu mal ein bisschen Shiny handen. Mal schauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ähm. Ähm. Lasst ein Like da, abonniert mich.